Hallo, ich bin Janik von Quint und ich stand hier vor dem Büro für der Werbeagentur I Love You, der Schöpfer vom Boss. Wir haben Sie gefragt, wie Sie auf die Idee sind und was die vielen Memes für Ihre Kampagne bedeuten. Also ich bin, ich bin Stevie und ich bin äh, Partner bei I Love You. I Love You ist eine Kommunikationsdesign Agentur. Wie sind wir sind mehr auf die Boss idee gekommen. Wir haben nicht so viel Zeit, gehabt, uns das auszudenken. Wir haben wenig, mehr oder weniger Tag und Nacht geschafft. Das war aber eine ziemlich willkommene Abwechslung, weil das war ja die Fasnachtswoche, Und wie viele Basler haben wir auch die Phasen noch gern. Und haben eigentlich, haben dort gerade waren äh, wir so in der Nicht-Phasenachts-Tristesse. Und äh, haben, haben Zeit gehabt. Das war eine willkommene Aufgabe in dieser Woche. Normalerweise funktioniert das auch also gar nicht. Dass man das so schnell druckt und dann auch noch an allen Schulen verteilt, das ist nicht mal so einfach. Es ist simpel und einfach darum gegangen, dass jetzt alle äh, zwischen 4 und 18 oder 24-Jährigen mitkriegen, dass jetzt Handwäsche sehr, sehr wichtig ist. Die Botschaft Handwaschen ist wichtig, die zugegebenermaßen ziemlich trocken ist. Haha, das Wortspiel. Ist, äh, ist, also da hat man den Wunsch gehabt, dass sich die, die Message dann auf die älteren Leute, also ab 20-Jährigen, überträgt. Wir wollten eine Gestung, eine Handgestus verwenden, äh, weil sie um das Händewaschen geht. und haben uns dann überlegt, was, könnte denn, was passt denn jetzt so zu dieser Situation. Wir haben irgendwie gefunden, ja gut, der hier ist jetzt vielleicht ein bisschen euphorisch. Ähm, da hat man einfach schon viel zu oft gesehen, Es ist jetzt auch, wohl, auch mal gut mit dem Daumen. Und dann sind wir relativ schnell auf, auf, auf diesen gekommen. So. Plus es ist eine Möglichkeit, wir haben, können, wir haben mit diesem können äh, die Botschaft drei äh, euch ab jetzt oder für eine gewisse Zeit lang vielleicht Hallo, ohne dass ihr euch berührt. Es ist natürlich ein Sagen, plötz, wenn es plötzlich für eine, für eine Kommunikation also ist es ein Sagen, wenn plötzlich Memes darüber gemacht werden. Weil nichts verbreitet sich so schnell wie ein Meme, wie ein gutes Meme. Ähm, insofern hat die Jugend eine relativ wichtige Aufgabe, eben so einem Meme kann helfen, äh, eine Message zu verbreiten. Ich bin und und da Meme, die Memes ja nicht von uns gekommen sind, äh, sind sie authentisch und verbreiten sich natürlich viel viel stärker. Jede und jede, wo die die Hände gründlich wascht, ist ein Boss. Ein Seife-Boss. Also, ha Hashtag Seife-Boss. Boss, sorry. Also, erstens kann man dazu sagen, das ist, das ist der Marco Greiner und er ist unser direkter Auftrag Auftraggeber. Und ich kann euch versichern, es ist einer der coolsten Sachen, die es gibt. Und wir können mega, mega glücklich sein da in der Stadt, dass wir so fähige Leute in so Positionen haben. Der Versprecher hat es zum Glück. Ähm, aus dem hatte es dann Remixes gegeben und sonst äh, eben die viel zitierten Memes. Und ähm, die waren zugegebenermaßen sehr, sehr lustig. Gewesen, und äh, in, so, in so einem Moment, so einem Moment äh, Glücksfall. Ich weiss nicht, wie es noch weitergehen wird mit dem sci boss Aber er wird sicher irgendwann wieder mal eine Erscheinung taten. Wir haben schon noch die eine oder andere Idee, aber da ist noch nichts jetzt gerade Spruchriff. Wir haben schon noch den eine oder andere ähm, Angriff auf die Stadt vor. Aber äh, was, was kann man noch sagen? Äh, vergessen nicht die Hände zu waschen und äh, verlieren den Mut nicht. Es ist kein Weltuntergang. Ähm, nur eine halbe. Nein, nein, nicht einmal eine halbe. <lacht>